In dieser Aufgabe sollen wir zwei wichtige Kenngrößen der Wirtschaftlichkeit berechnen, die Produktivität und die Kostenwirtschaftlichkeit. Ein Unternehmen ist dadurch gekennzeichnet, dass es einen Input transformiert in einen Output. Wenn wir den Output durch den Input einfach dividieren, haben wir die Produktivität. Wenn wir den Wert des Output durch den Wert des Input dividieren, haben wir die Kostenwirtschaftlichkeit. In unserem Beispiel besteht der Output aus 160.000 Kilogramm Produkt und der Input zum Beispiel aus 8.000 Arbeitsstunden. Entsprechend haben wir eine Produktivität von 20 Kilogramm pro Stunde. Wenn wir die Kostenwirtschaftlichkeit berechnen wollen, müssen wir den Wert des Output durch den Wert des Input dividieren. Der Wert des Output 30 Euro pro Kilogramm mal 160.000 Kilogramm. Der Wert des Input insgesamt 3,2 Millionen. Wir erhalten eine Kostenwirtschaftlichkeit von 1,5. Dieselben Größen nach der Rationalisierung berechnet Output durch Input 240.000 durch 8000 ergibt. 30 kg pro Stunde, Wert des Output durch Wert des Input 240.000 mal 30 durch 3,4 Millionen ergibt 2,12.